hey leute und herzlich willkommen zu let's play rva ich bin gerade mit in eine runde reingerutscht, das ist mein aufwärm game okay, man nimm das der vier weg um, ich bin gerade etwas durcheinander weil ich halt mitten oh der hat gerade zwei im underground umgebracht, cool ich höre Schüsse Schüsse sind über mir Ja so low warte ich hab ihn ge... ich hab Operation ihn ge... ge na wisst ihr was sagen so wollte? So genau ich hab ihn gestreich. äh ich meinte gefickt doch nicht gestreicht, das ist ja gay gay gay gay shit <lacht> mir geht die luft aus ähm ich habe ja etwas länger keine AVA mit Commentary gespielt, also dachte ich mir... Ich bleib mal kurz an der Wand hängen the Fuck. Okay Dann gehe ich halt nicht nach zwei. Hier scheint alles clear zu sein wo ist denn der letzte Gegner? Ich hab das noch einer. Hey, ich komm hier nicht hoch. Hi, wo bist du, mein Freund? Da ist er. Ah, ich bleib wieder an den scheiß Wand hängen. Oh lol. Lol, was? Oh mein Gott, was war denn das? Versteck dich einfach, versteck dich. Ja, versteck dich. Oder kill ihn, genau. Ich hab den nicht gesehen, Alter. Ich hab den kein Stück gesehen. So, ich wasche erstmal durch. Die Runde ist gleich schon zu Ende, aber keine Sorge, wir spielen natürlich noch eine Runde danach. Oder ein wenig zu schnell sonst. Rest in peace. Hey, wo seid ihr? Wo sind sie? Ich messe ein wenn der jetzt im Windows ist. Komm, sei hier, sei hier. Der ist natürlich nicht hier, oder? Okay. Hm, schade. Ich wollte ja gerne einen Knifen, aber haben die wohl keinen Bock drauf geneift zu werden? Lol. Ich habe jetzt ein wenig erschrocken, dass der da einfach umgefallen ist. Die werden von hinten geholt. Das ist jetzt nicht so toll. Wo seid ihr? Wo sind sie? Oh, what the fuck. Okay. Lol. Wir sehen jetzt gleich wieder in der nächsten Runde. Und da sind wir wieder direkt in der zweiten Runde, das ist leider ein 2 gegen 1, das ist ja nicht gerade sehr fair, aber was soll's, hat er halt Pech gehabt, da hat er richtig schön Pech gehabt, 1 ist clear, ich blende einfach mal, mein Gott, mein Meter hat mich so erschrocken mit dieser Granate, okay, Ich habe ihn gesehen. Oh shit, der defused. Der wollte mich nennen, Operation ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Naja, nice try, würde ich mal sagen. Jetzt ist es 3 gegen 3, das ist doch schon besser. Das ist doch viel besser. Man sieht, mir was entgegenkommt. Nope. Like nope. Okay, wo seid ihr, Jungs? Da ist einer. Wo ist der nächste? Oh, der. der wartet auf mich. Der kommt da jetzt auch. The fuck? The fuck? Diffuse schon wieder alter, der oh, doch nicht Ach warum hast du nicht so viel gescheckt und bist weggegangen? Naja egal, das ist ein Queenie, was erwartet man? Ach das war ein Blue Aber trotzdem, was erwartet man? Mensch War auch ein bisschen blöd, dass ich da gestorben bin von diesem Scope der Sieg ist nicht mehr scoped. Das gefällt mir. Das ist schon mal angenehmer finde ich. Oh, doch eine Granate. Das heißt, da steht einer. Oder auch nicht. Du, stirbt doch mal, wenn ich den Headshot gebe. Los mit dir, du Kranker, Mongo. Ich glaube den habe ich gehört. Ne, den habe ich nicht gehört. Was habe ich denn da gehört? Set. Set. Achso, der ist drin. Ja gut. Wenn ich das gewusst hätte, ich natürlich geholfen, aber. Warum nicht? Ist doch klar, dass man gegen einen zettet, dann hat man sicher gewonnen. Ah, dich habe ich gesehen, du Lappen. Dich auch. <lacht> ich auch. Was? Der? Oh mein Gott. Das ist ein wenig hässlich hier. Ich weiß ja glücklicherweise, wo der Gegner ist. Ich Zeit zum Setten. Lol, ich bin über v Okay. Mensch, da nehme ich auf und die sagen, ich hecke. Ich glaube es nicht. Oh, der tankt Headshot. <sighs> Watch my videos. Oh shit, I have videos falsch That's how long. What? Wo sind die? Da ist einer. da ist noch einer. Hihi. Ich hätte jetzt die so mit. Und spielen noch schlechter. Warum heulen immer die Spieler rum? Warum machen die so? Was sagt mir das? Oh, oh, die pushen was sterb doch alter ich kann der noch leben ist hier die frage oh shit und der hat noch hyper verloren ich habe ihn headshot gegeben glaube ich so what Okay. <lacht> naja fast ein headshot <lacht> <lacht> oh, scheiße <lacht> GG, die Bombe ist down Oh Gott Ja, du hast eine Kugel in Arsch bekommen Jo, Alter, vier Scopes, alles klar Alles klar, also da ist klar, was ich machen werde Flash oh Gott, da ist einer. Oh Gott, was Junge, warum bewegt er sich eigentlich nicht? Der steht da wie so ein Bot und fuckt mich over. so viele Snipers, das ist langweilig. Oh, ach so, nicht nee, ich dachte gerade, heute, aber das ist ja gar kein Gegner, das ist ein Mate. Vergessen, die call -Aus auszugeben. Ja, aber mein Team macht das auch ohne mich. Kein Problem für den. Jetzt pushe ich die mal richtig schön in die Fresse. Oh, nur noch drei Scopes. Also drei Leute, die beim ersten Headshot sterben. Gerne. Oder auch nicht. Der hat den ersten Headshot getankt. Das Rest scheint Richtung 1 zu laufen. War das gerade ein... Nee, das war kein Gegner. shit, der eine ist durch die Mitte. Achso, nee, der ist echt von 1 gekommen. Wie erwartet. 1... Eins... Warum sind eigentlich mein... Alle mein. Ja, Prefile noch härter, Alter. Warum sind... ist mein ganzes Team in der Mitte, Alter? Was? Was <lacht> machen die denn da? ich wohl die mitte halten ich frage mich von welchen Clan dieser andy ist ich habe vergessen wie das zeichen das ist oh, mach doch schneller man das sind soll da ich hier fünf gegen hast du kommst halt mit einer sniper nicht hin nicht in 20 Sekunden Ah, die sagt er, ok, ok Mal sehen, was macht das Team hm. Okay, da muss ich wohl doch hier helfen Wow, was eine Granate, Alter Warum? Warum? Okay, das ist scheinbar ein neues Spiel ne? Was? LOL Einfach oh, nur no, LOL Correct! Okay, wo sind die Gegner, die Frage Noch einen, noch ein. komm komm Oh Gott Oh Gott, ich habe sowas von verloren Oh mein Gott, wieso kommt das Team nicht helfen? Warum kommt das Team nicht helfen, Alter? Warum kommt das Team nicht helfen? Die gammeln irgendwo in Ecke rum Die gammen in der Ecke rum. Ich hätte doch nur einen gebraucht, der mich schützt. Oh nein. Oh nein. Übel. Oh Gott. Alter. Lol. <lacht> das sind echte Amtslinger. Das sind richtige Anfänger, Alter. <lacht> Na gut. Oh, ich wette, er wollte das überschreiten, das hat er aber nicht geschafft. <lacht> Der geht nach 1. Oh nein. Ach, jetzt kicken die den Arm. Nein, ich kicke den nicht. Ich kicke den nicht. Das ist unfair. Er ist vielleicht nicht der beste Spieler, aber irgendwo muss er lernen. Ich meine, wenn die nicht hier im Public lernen, wo sollen die sonst lernen? Dann bleiben die ja für immer so schlecht, wenn die Ball gekickt werden. Okay, I'm out. I'm out. Oh cool. Oh mein Gott, ich hoffe den Kopf. Ich mache einfach nichts mehr in den letzten Runden. Oh, und der ist. Der läuft mit einer P90 rum und ballert in die Wand. Was habe ich hier für ein Team erwischt? Der t back den, ich glaub es nicht. Warum t, t man so einen Noob? Komm, Digger, komm. Get on me, bro. Okay, I'm screwed. Scheiße, Timing verkackt. Wann bekomme ich endlich hier Hilfe, Mann? Wann bekomme ich Hilfe? Ach, meine Hilfe ist tot. Oh, der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Stirbt doch, du Arsch doch. Keine Sorge, wir spielen noch eine Runde, natürlich. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich den in Hearthstone bin. Das liegt daran, die fa server sind gerade down gegangen. Und mein Aufnahmeprogramm nimmt nur in ein Spiel drin auf. Ich wollte damit sagen, dass die Folge beendet ist. Tut mir leid, dass kein drittes Game kommt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr dürft gerne ein Like da lassen, mich abonnieren und sonst noch rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.